Hey Leute und Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Mir wurde gesagt, nachdem man den ersten Orden erhält, was wir ja in der letzten Folge getan haben, dann kann man sie tatsächlich, also man kann Orden tatsächlich so wie damals wieder sauber machen, aber nur im Touchscreen-Modus. Und deshalb werde ich das mal ausprobieren. So, dann wollen wir doch mal nachschauen, ob das wirklich funktioniert. Der Moment der Wahrheit. Da ist der Trainerpass. Und hier sind die Orden. Jetzt enttäuscht mich nicht. Oh mein Gott! Okay, das war richtig geil, dass das wirklich funktioniert. Aber gut, machen wir nun weiter mit unserem Abenteuer. Nachdem wir nun einen Orden haben, naja, jetzt können wir Zertrümmerer einsetzen. Und das könnte sehr nützlich sein und sehr hilfreich sein. Und deshalb. Ja, gehen wir wieder zurück in die Höhle links. Und dann sollten wir oben weiterkommen, oder? Falls es aber weitergeht. Ich habe keine Ahnung. Also, ich weiß es, aber ich habe keine Ahnung. Können wir mal ganz kurz hier reinschauen, weil hier war ich noch nicht drin. Hallo, hallo, wie geht es dir? Ich beschäftige mich mit der Forschung von Pokémon-Fossilen. Ja, ich. Ich und jetzt. Äh, hier und jetzt. Ich stehe kurz vor dem Durchbruch. Oh ja, ich spüre es. Schon bald kann ich Fossile in den Pokémon durch Pokémon zurückverwandeln. Das kann ich, ganz sicher. Aber jetzt noch nicht, jetzt habe ich keinen Bock. Jo, also hier sind ganz viele Fossile und es äh, ist so ein halbes Museum hier. Das ist ganz cool. Ähm, gucken wir uns aber irgendwann später mal an, denke ich. Ähm, das ist auch ziemlich lustig, die Dinger. Mit denen kann man jetzt noch nichts anfangen, aber später werden sie sehr nützlich sein. Oder was heißt sehr nützlich? Sehr. Gimmick, ja, yeah. egal. Ich spoiler noch nichts. Hä? RUMS! Mein Gott, schon das so RUMS heute. Uch, Maike, du hast ja den Ordner so knapp wie? Der Nächste Ort mit einer Arena dürfte dann wohl ewig genau sein. Habe ich recht? Genau. Ich war zwar schon auf Route 207, aber ohne Fahrrad kommt man da leider nicht weiter. Immerhin konnte ich meine Pokémon ordentlich trainieren, denn Gelegenheit zum Kämpfen gab es reichlich. Der Abstecher hat sich also gelohnt. Jetzt gehe ich zurück nach Jubelstadt. Der Orden von ewig genauer steht als nächstes auf meiner Liste. Noch 10 Sekunden, bis ich abdüse. 9, 8, Pam, jetzt schon Zeit für den Countdown. Ja, das denken die sich auch, wenn man äh, eine, Rak eine Rakete schartet. Kein Bock zu zählen, los. Ja, was er meinte, ist halt hier diese Route. Route 102 Das Gefälle ist rutschig. Du brauchst ein Fahrrad, um es zu bezwingen. Das ist kein Fahrrad. In Ewigenau gibt es ein Fahrradgeschäft. Ne, wie man sehen kann, wir rutschen da nur ab. Aber Gott, sieht aus, wenn wir da reinglitschen. Nee, da kann man nicht hoch. Da würde es zwar weitergehen, aber wir müssen erstmal nach ewigenau. und wir müssen so oder so nach Ewigenau, Denn da gibt es coole Sachen zu entdecken. Nicht nur ein Fahrradladen, sondern auch vieles, vieles mehr, was richtig cool ist. Und deshalb mit unserem Starter Chillast. Rennen wir da nun schnell hin. Jetzt, wo wir zur Trümmer einsetzen können. Aber wir können es nicht einsetzen, glaube ich. Weil ein wildes Bediezer setzt Zertrümmer ein, um dir zu helfen. W was? Was? <lacht> Moment, wie bitte? Was? Ich komme gerade nicht drauf klar. Was? Ich dachte, die sagen jetzt, ich, ich dachte, da steht jetzt, du brauchst zum Beispiel ein wildes Bilizer oder fang ein wildes Biliza, um diese Attacke einzusetzen. Ich dachte halt, ich muss jetzt irgendwo ein Biliza finden und ihn schnell fangen. Ein wildes Biliza hilft mir einfach und haut dann wieder ab. Ach so, okay, ja. Danke, Game Freak. Äh, nicht Game Freak, das war ja nicht von Game Freak, das Spiel. Ich komm da nicht drauf klar. Ey. Sorry, ich musste erstmal drauf klarkommen. Auch geil. Weißt du damals, ein deiner Pokémon musste es erlernen. Ja, aber jetzt... Ja, du wählst es aus und ein wildes Pokémon hilft dir dabei. Das ist so dumm. Wer hat sich das ausgedacht? Wo geht's denn hier runter? Hä? Ha? Ich kann mich diesen Ort gar nicht mehr erinnern. Sie aus wie ein Rätsel. Hä? Wieso zeige ich da meinen Pokéball? Ich meine, ja, es würde Sinn machen, wenn ich da wirklich einen Beniezer bei mir hätte, aber ich habe ja keins. Oder vielleicht sind VM-Slaven jetzt in der Tasche? TM70 Blitz. War das nicht mal eine VM? Na, ja, wurde wohl degradiert, nachdem äh, niemand es mochte. Ja, zum Glück ist es nur eine sehr helle Stadt, wie ihr schon bei den Shadern hier überall sehen könnt anders als Joto, Joto ist schon ein bisschen dunkler. Obwohl es eigentlich von den Themen her genau andersrum sein. Ach, naja, egal, egal. egal. Kann ich einfach nur damit reden? Ja, okay, ich kann auch einfach nur damit reden. Das ist das ist auch hilfreich. Manchmal können man in den Felsen übrigens auch Pokémon erscheinen. Aber jetzt gerade irgendwie nicht. Siehst du diese kleinen Erhebungen auf dem Boden? Über die musst du mal musst, musst du mal volle Pulle mit dem Rad fahren, ein irres Gefühl. Ach, okay, da kommen wir, hier kommen wir gar nicht weiter, wir brauchen erstmal ein, ein Fahrrad, okay, dann lasse ich diesen Ort erstmal stehen, Merk mir den für später, hier gibt es wahrscheinlich dann noch mehr Items. Apropos Items, wenn ich das nächste Mal in einem äh, Shop bin, dann müsste ich das eigentlich mal mal ein paar Items verkaufen. Ja, im Laden kann man auch Items verkaufen und nicht nur kaufen. Wow, wie viel Glück habe ich jetzt eigentlich, dass kein wildes Pokémon kommt. Krass. Ich meine, das macht alles schneller. Hello. Wozu du, du. Du auch nervige Pokémon, wenn du das alles auskippen kannst? Na na la la la Die ja, heilen muss ich nicht, ne? Nö. Na komm, dann, äh, let's go! Jetzt geht's nämlich oben weiter, weil oben waren ja vorher Felsen und alles, aber jetzt können wir die wegmachen, äh? Oh, Michael, du kommst sie gerufen! Diese zwielichtigen Gestalten hier geben einen ziemlichen Unsinn von sich. Das ist unerträglich. Sei Sie so gut und bringen Ihnen mal ein paar Manieren bei. Mensch, Herr Pokémon-Professor, warum machen Sie es uns denn nur so schwer? Wir sind aus rein geschäftlichen Gründen hier. Hören Sie, es ist ganz einfach. Sie geben uns Ihre Forschungsergebnisse, und im Gegenzug sorgen wir dafür, dass Ihrem Assistenten nichts geschieht. Mike, kommen wir beide knöpfen uns diese Typen jetzt mal vor. Okay. Oh, das muss ich laut machen. Ich liebe dieses Vieh. Oh Gott, ich mag diese dieses Instrument nicht. Oh Mann. Und er hat das Plinfer tatsächlich bekommen. Cool, Bro. Ich habe wir wirklich ein Noob pokémon zu, und Wumpel. sie tun und können, können sie nicht. Und wir sehen das erstmal in Double Battle. Ja, man kann auch zu zweit kämpfen. Man kann auch alleine zusammen kämpfen. Also zu zweit kämpfen, meine ich. Einen Doppelkampf kann man auch alleine machen. Dann schickst du halt einfach zwei Pokémon von dir raus, damit das halt schön fair bleibt. Ja, diese kleinen Rübe sind tatsächlich ziemlich fair. Warum ist da unten so ein komisches Zeichen? Was soll das denn bedeuten? Wie kann es sein, dass wir gegen Kinder verlieren? Das ist doch Unsinn. So also wird das nichts. Zeit zum Rückzug. Diese Mission ist fehlgeschlagen, Mayday! Er ja, lässt uns keine andere Wahl. Wir werden nun uns fürs Erste zurückziehen. So stellt Team Galactic mal wieder unter Beweis, dass ihnen das Wohl aller am Herzen liegt. Äh, was? Diese Rüpel. Team Galactic schimpfen sie sich also. Was sie gesagt haben, bereitet mir Kopfzerbrechen. Pokémon scheinen bei ihrer Entwicklung eine Art Energie freizusetzen. Soweit so, so wahr. Meiner Meinung nach handelt es sich dabei um eine geheimnisvolle Kraft, die weit außerhalb unserer Kontrolle liegt. Team Galactic scheint diese Energie jedoch zu irgendeinem Zweck nutzen zu wollen. Wie dem auch sei. Maike, das war ein beeindruckender Kampf, du hast wahres Talent bewiesen. Wie du Seite an Seite mit deinen Pokémon gekämpft hast, ein sagenhafter Anblick. Es war die definitiv richtige Entscheidung von mir, dir den Pokédex anzuvertrauen. Maike, wusstest du, dass der Professor auch die Entwicklung der Pokémon erforscht? Seinen Studien zufolge stehen rund 90% aller Pokémon im Zusammenhang mit dem Phänomen der Entwicklung. Ich frage mich, ob euer außergewöhnliche Pokémon auch zu besonderen Entwicklungen neigen. Jedenfalls ist das nur umso mehr Grund für uns, fleißig am Pokédex zu arbeiten und so den Professor bei seiner Forschung zu unterstützen. Naja, er hat mir ja also sein Pokémon geschenkt, ne? Hä? Was war das denn gerade? Du bist ja krass drauf. Diese Typen sahen echt gefährlich aus, aber gegen dich hatten sie nicht die geringste Chance. Mir ist echt ein Stein von Herzen gefallen. Sorry, ich hab mich ja noch gar nicht vorgestellt. Ich heiße Lana und kümmere mich in Herzhofen um die Verwaltung der PCs. Als Dank dafür, dass du diese Trottel besiegt hast, werde ich dafür sorgen, dass du von so gut wie überall auf deine Pokémon-Boxen zugreifen kannst. Außerdem würde ich dir gerne diese Ballkapseln schenken. Okay, dieser Charakter ist wirklich neu. Ballkapseln? Kannst du nun die Funktion Kapseldeko verwenden? What? Mittels Kapseldeko kannst du Kap Ballkapseln dekorieren, indem du sie mit Stickern beklebst. Bringst du die dekorierten Ballkapseln dann an den Pokebällen deiner Lieblings-Pokémon an? Sind beim Wurf des Balls tolle Effekte zu sehen. Außerdem erhöhen sich deine Siegeschancen bei einer Superwettbewerbsshow in Herzhofen, wenn du Sticker verwendest. An deiner Stelle würde ich dann mal fleißig Sticker sammeln. In diesem Sinne, tschüssi! Äh, danke. Sticker? Kapseldeko, das ist ein neues Feld. Sieht voll cool aus. Ha? Okay. Was möchtest du tun? Pokémon äh, auswählen? Cellas zum Beispiel? Gib ihm mal Sticker. Ich weiß, dass das damals auch gab, aber heutzutage. Aber jetzt hier im. Äh, ne? Im Remake ist es komplett anders. Okay, was kann ich denn machen? Herzen? Was auch immer das, das? Das, das. Ganz vieles verschiedenes, komisches. Machen wir mal Herzen. Ich habe drei Herzsticker. Wollen wir das mal so ansehen? Ach, dann schon Ah! Ah! Da kann man das sehen. Oh, das ist cool. Äh, ja, dann würde ich mal sagen, was mit Pflanze, oder? Das würde doch sehr gut passen zu ihm. Ich habe ja halt nichts mit Pflanzen. Ich weiß ja nicht, was. Diese gelbe Bändchen. Okay, das könnte nett sein. Haben wir mal so zwei hier so hin und her. Lass mal zeigen. Lass mal lass mal sehen. Lass mal zeigen. Uh, das sieht cool aus tatsächlich. Das sieht ziemlich cool aus. Was ist, wenn ich das hinten anbringe? Also hier auf der Rückseite. Oder warte, bin ich jetzt gerade auf der Rückseite? Okay, keine Ahnung. Vielleicht ist die Rückseite einfach nur, wie es denn zurückgeschickt wird. Das kann auch sein. Okay, ich habe jetzt nicht wirklich viel Ahnung mit wie das hier funktioniert. Ähm. Ich versuche einfach mal ein bisschen was. Es gibt bestimmt Leute, die viel kreativer hier mit sind als ich. Ähm. Sticker entfernen. St äh, ups. Sticker entfernen. So könnte das besser aussehen. Ja, komm, können wir mal so lassen, warum nicht? Hat, ist ein bisschen komisch, aber naja. Hm? Wieso wird er jetzt noch das. Hä? Okay, ich hab irgendwas falsch gemacht. Egal, ihr müsst mir mal in den Kommentaren helfen. Ich verstehe das noch nicht so ganz hundertprozentig. Egal, auf jeden Fall sehr interessantes Feature. Er wurde was das brauch ich nochmal. Denn... Da dumm, können wir jetzt gut unsere falls gebrauchen. Dom, Dom, Bom, Bom. Nein, starre lili Dich tue ich nicht in mein Team. Sorry, Bro. Aber ich habe andere Pläne. Dum, dum, dum. So, hier kommen wir vorher nicht weiter. Aber jetzt können wir weiter. Einfach mit einem fremden Bidiza, was uns mal hilft. Ginge View. Die rechts geht es übrigens nicht weiter, Die rechts ist nur ein Item, meine ich. Oh, das war... nee, jetzt war genau andersrum. <lacht> nee, rechts geht es weiter, aber links ist ein Item. Oh Gott, jetzt habe ich das voll rum gemacht. Diese Höhle hat nämlich ein bisschen irgendwie an Zelda. Vor allem so an, ähm, das auf der Switch, dieses, äh, Link's Awakening HD da. Ich erinnere mich so ein bisschen daran. Vor allem diese Stelle hier. TM39 Felsgrab. Eine ganz gute Attacke für den Anfang. Wenn man äh, zum Beispiel einen Kleinschalter oder einen im Team hat, sollte man das auf jeden Fall lernen. Denke ich. Ist keine schlechte Idee. Trainierst du auch brav Pokémon verschiedener Typen? Wenn du dich auf Pokémon eines Typs ver versteifst, werden die Gegner, die diesem Typ gegenüber im Vorteil sind, das Leben schwer machen. Aha. Lass uns kämpfen und währenddessen den Duft der Blumen genießen. Kleine Blumenlady hier. Ja, Aroma Lady Sarah mit, mit dem Z habe ich noch nie gesehen. Sarah aus der Sahara. Und Cellast aus äh, naja aus dem Pokéball. Machen uns nur noch den Weg zu... Ähm... Erzling. Nee, oder? Erzlingen? Auf jeden Fall zur nächsten Stadt. Wo wir dann den zweiten Orden bekommen. Und ein Fahrrad, womit wir dann weiter können. Richtig. Oh nein, ich bin vergiftet. Sehe ich erst jetzt. Hoffentlich nur eine normale Vergiftung. Aber wahrscheinlich ist es eine normale. Aber Vergiftung ist aber echt böse. Es war nämlich früher so, dass wenn man auf der... Overworld, sich bewegt hat, alle paar Schritte kriegt zu Schaden wegen der Vergiftung. Das hat Vergiftung schlimmer gemacht als äh, Verbrennung. Ich weiß nicht, wie es hier jetzt ist. Oh, Kikugi! Kikuki ist so ein tolles Pokémon! Guckt es euch an! Das ist aber eine Kirsche! Das ist so toll! Wie kann man Kikugi nicht mögen? Kiku ist doch süß! Ich meine, Kies okay, ist vielleicht vom Aussterben bedroht, weil es sieht lecker aus, aber.. Das mal wenn man da mal von weg sieht, ist es trotzdem ein tolles Pokémon. Was sie auch zu einem tollen Pokémon entwickelt. Ja. Ich habe zwar verloren, aber es riecht hier so gut, dass ich gar nicht allzu betrübt sein kann. Okay. Ein bisschen zu viel Parfüm. Hat meine Pokémon wohl eine Chance hätten von Jubelstadt TV entdeckt zu werden? Nein. Also, Kikugi vielleicht, aber ansonsten nein. Aufwecker halten. Oh. Sag mal, was hättest du eigentlich von Käfer-Pokémon? Ja, Käfer-Pokémon sind. Ähm, größtenteils ziemlich schwach. käfer haben jetzt nicht so den besten Ruf. Aber es gibt auch käfer die gut sind. Nicht alle käfer sind schlecht. Nur weil der Käfer-Typ ein bisschen. Ja, nicht so der allerbeste ist. Es gibt bessere Typen. Auf jeden Fall. Wir haben ja noch längst nicht alle Typen gesehen. Dann gibt es auch einen neuen Typen. Also, seit. Den gab es halt erst seit Gen 6. Und das ist ja ein Gen 4 Remake. Und da gibt es halt diesen neuen Typen auch. Was ich sehr gut finde. Den werden wir bestimmt auch noch sehen. Bestimmt. Ich habe leider kein Gegengift. Oder habe ich einen Gegengift? Muss mal nach dem Kampf nachschauen, weil der Kampf ist sowieso easy. Ich greife auch mal ein bisschen Deckel an und ist down. Könnt ihr alle nichts? Ne, ne, ne. Oh Giftstachel. Giftstachel könnte böse enden, aber okay, alles ist noch gut. Wenn ich den jetzt nicht umbringen, ne, habe ich verloren. Würde mal gut sagen. Okay, gut. Das wär's jetzt, wenn er gesagt hätte. Äh, ne, du, äh, du triffst gerade nicht. Dann wäre es kritisch gewesen. Da muss ich mir wohl mehr Mühe geben, um dir die Vorzüge von Käfer-Pokémon zu vermitteln. Ich und Chellas, wir brauchen keine Käfer-Pokémon. Nein. Käfer-Pokémon wachsen schnell heran und können Gegner vergiften oder paralysieren. Außerdem sind sie so süß und cool. Glaub mir, sie sind wirklich toll. Boah, wenn man sie süß findet, okay. Komm, benutzen wir mal einen Trank. Vielleicht lassen wir noch rein. Und vielleicht noch ein, ja komm, gegengefroren wird nicht. Ich habe jetzt zwei Drecke benutzt. Hier ist ein Doppelkampf. Da hast du einen Pokémon dabei? Wie langweilig. Oh, verdammt, ich kann nicht kämpfen. Möchtest du nicht gegenlassen und mich kämpfen? Ich kann halt nicht. Was ist das denn hier? Okay, ein Baum, den man mit einer neuen vm attacke schneiden kann. Aha. Oh, Kugelsaat. Eigentlich schon eine gute Attacke. Wie Kratfurie, aber für Pflanze. Ähm, ja, können wir jetzt leider nicht kämpfen. Müssen wir warten, bis wir mal ein neues Buchmann haben, aber. Ich? Ich werde doch niemals ein neues Teammitglied bekommen. Ich hätte das, das ist mein ein und alles. Ich werde. Ich werde nichts Neues brauchen. Wir sind jetzt hier angekommen in Flori, die Blumenstadt. Und das soll die schönste Stadt im ganzen Spiel sein. Gucken wir uns das gleich mal genauer an. Erstmal gucken wir uns noch kurz. Uh, ein sind da durch. Man muss wirklich viel reden hier in diesem Spiel. Weil es ist ein RPG. Viele Texte. In Begattung für Pokémon können selbst Kinder wie du sicher umherreisen. Ja. Bis nach ewige genau ist es noch ein ganzes Stück. Du sollst, solltest dich auf so eine lange Reise gut vorbereiten. Ja, kann sein. Vor ein paar Tagen habe ich gekämpft und die KP meines Pokémon wurden immer weniger. Ich dachte schon, das wäre es für uns gewesen. Aber ganz plötzlich hat mein Pokémon die Beere gegessen, die es getragen hat. Puh. Auch so gut. Aber jetzt können wir nach unten. Weil wir einen Orden haben war schon ganz gut. Einig pokémon erscheinen nur, wenn sie vom süßen Duft des Honigs angezogen werden. Aha. Pokémon scheinen einen fein ausgeprägten Geruchssinn zu haben. Sie nehmen den Duft von Honig auch aus weiter Ferne wahr. Krass. Die müssen ja richtig Honig lieben. Willkommen, Flori, dem Ort der Blumen, Blumen und nochmals Blumen. Sei auch du wie eine Blume und arbeite an dir, damit du in voller Prachter blühen kannst. Oh Gott. Flori, wo die Blumen blühen und duften. Ja. Ich wollte in den Auen von Flori ein paar Blumen pflücken, aber dann kamen plötzlich diese Typen von dem Galactic in ihren schicken Uniformen. Sie sind übrigens auch so den Auen hinter diesem Blumendorf dort gegangen. Dort hinten? Okay... Sind die Grazideas sein Begriff? Mit einem Strauß dieser Blumen zeigt man in dieser Region seit jeher seine Dankbarkeit. Grazidea? Ich hab da, da keine. Oh. Hm. Sieht ganz so aus, als hättest du in Kam so ein Let's Go-Abenteuer bestritten. Wie? Warte was? Was hältst du davon, diesem Pokémon ein wenig diese region zu zeigen? B was? Du erhältst ein Mio an. Was? Einfach so? <lacht> Was? Ähm, äh, äh, sicher tue ich es ins Team? Äh, miau. Komm, miau. Miau. Okay, ein bisschen OP. Okay? Es wird dir sicherlich ein ganz äh, es wird dir sicherlich ein ganz vortrefflicher Begleiter sein. Okay, also wenn man ein Let's Go Spiel gekauft hat und man hier Speicherdaten hat, dann kriegt man ein Mio. Für die Leute, die wirklich in Betracht ziehen, Mio ins Team zu tun. Mew ist nur, kann, kann nur TM-Attacken erlernen. Es kann nichts. Es kann jetzt hier gerade Klaps und Typenspiegel. Es könnte auch Wander erlernen, aber... Mio ist wirklich dafür da, dass man es mit TMs voll pusht. Also, ne, falls ihr darauf äh, Interesse habt. Und äh, du? Hey, du da. Oh, sag bloß, du hast mal einen Wunschstern gesehen. Du Glückliche. Dieses Pokémon hier würde sich perfekt an deiner Seite machen. Na, möchtest du es in deine Obhut nehmen? Du... Was? Sind da oben noch zwei weitere mit einem Deoxys und einem... Äh, mit einem äh, Darkrai oder so? Jetzt <lacht> krieg ich auch noch einen Hiroshi geschenkt. Kriegt man das nur, wenn man, ähm, Schwert- und Schild-Sparkettdaten hat? ich ist tatsächlich ein ziemlich cooles Pokémon, es ist, äh, Stahl -Psycho, wenn ich mich nicht irre. Ähm, ich nenne es mal Starfighter. Das ist das Erste, was mir in den äh, Sinn kommt. Starfighter. Ja, aber schon mit ER. Ich wünsche dir und deinem neuen Pokémon ein ganz verträgliches Abenteuer. Ja, also Hirashi kann man auf jeden Fall ins Team tun. Miu muss man sich halt überlegen, weil es nur mit Terms gut ist. Aber Iirashi, Was? Diese alten Soundeffekte sind geil. stahl -Psycho. also falls ihr ein stahl pokémon haben wollt. Konversion, Wunschstrom. So ganz gute Level 5 Attacken. Hör, warum. Hä? Warum ist der Hirashi Level 5, aber Miu Level 1? Logik! Aber hey, das bedeutet. Wir können nun gegen die beiden dort kämpfen. Ich, ich tue aber mal Starfighter nach oben. Also mir würde ich jetzt nicht unbedingt ins Team, -Team tun wollen, aber Hirashi ah, wäre lustig. Aber ich, ich tue es jetzt erstmal nur ins Team, weiß, damit ich halt irgendwas im Team habe. Ne? Aber es wird nicht für immer da bleiben. Diesen Trainer haben wir nur erledigt, oder Wir sind die Stärksten unserer Klasse. Verdammt, ich wollte ja noch die äh, Stadt mir anschauen. Das habe ich jetzt voll vergessen. Egal. Egal, wir tun ein bisschen die Rashi ins Team für eins verfolgen und dann hören wir auch wieder auf, weil es ist ein bisschen zu OP, finde ich. So, erst rasierblatt auf beide macht das Damage, ja. Und du kannst ja komm, wir so machen oder so. Ich weiß wirklich nicht, was ich von Rashi und Mio jetzt einfach halten soll. Jetzt fehlt noch Celebi, aber ich glaube, Celebi kriegt man sowieso wegen einem anderen Event noch. Oder? Ich weiß es nicht, wie es mit Celebi aussieht. ob man das vielleicht auch noch bekommt. Aber hey, ich, ich nehme jetzt Mio und... Ich, ja, ich einfach mit. Auch wenn ich es ein bisschen Bullshit finde, weil ich habe den Pokéball Plus gekauft und da ist immer noch mein Mio drin. Ich habe es bisher noch nicht rausgetan. Ich weiß noch nicht, ob ich es raus tun soll. Jetzt habe ich ja sowieso eins bekommen. Wisst ihr? <lacht> Keine Ahnung, ey. An. Das ist gerade so random irgendwie gewesen. Naja, okay. Du, du, du, du, du, du, du, du, Vor allem sind die weg, die Trainer. <lacht> oh, ein Volltreffer gegen eins der beiden. Okay, du bist schon mal down. Ach, Mio kriegt ja auch Level. Oh! Das habe ich ja voll vergessen. Och man, ich wollte ein Level 1 Miu einfach haben, um zu flexen. Ja, aber, ey, gut. Okay. Sternschauer. Was ganz gut. Ihr seht, Miu lernt gar nichts. Es gibt auch nie sieben Level-Ups, lernt nichts. Aber ich meine, es ist das Stern-Pokémon. Mio ist einfach nur ein sehr seltenes Pokémon. Und, äh, ja, Hirachi kann tatsächlich etwas. Es kann Wünsche erfüllen. Nur halt mit äh, ein paar, naja, Konsequenzen. Weil die Wünsche kommen ja auch von irgendwoher. Der erstellt ja nicht einfach so aus dem nichts irgendwas. Der klaut. Das ist ein kleiner Dieb. Hä? Wieso hat jetzt Mew mehr XP bekommen als, also nicht mehr XP, aber mehr Level-Ups als Irachi Obwohl es die meisten... I, i don't get it. I don't get it. Keine Ahnung. Egal. Ja, ja, ich tue euch mal aus dem Team raus, ne? Das ist ein bisschen zu OP. <lacht> Ach, du Liebeslieschen. Das geht doch nicht. Doch. Und wie das geht. So. Ich tue euch mal in die Boxen, ja? Ich tue euch mal Boxen. Pow, pow. Kann man jetzt eigentlich wirklich nicht mehr hier im Pokémon Center rennen? Ich meine, gut, das konnte man damals, glaube ich, auch nicht, aber ich fand es immer so dumm, dass man in den Gebäuden nicht rennen konnte. Ah, doch, kann man hier. Okay, Ich weiß nicht, wie es im Original war. Kann sein, dass es jetzt hier geändert wurde, dass man hier rennen kann. Das ist gut. Ähm. Nee. Wo man bewegen? Nee. so hier, yeah, mit R. PC-Boxen. Ich tu euch mal weg. Ja. Das ist doch gut. Alles klar. Dann schauen wir uns auch mal ein bisschen die Stadt an. Das ist die Stadt. Die sieht schon sehr hübsch aus, muss man zugeben. Ist schon ganz nett. Zu den Auen von Flori. Es gibt Honig in Hülle und Fülle und natürlich auch Blumen. Ja, Blumen natürlich auch. auch. Flori war einst ein öder, kahler Hügel. Der Anblick machte die Menschen traurig, also pflanzten sie Blumen an. Aber nichts wollte hier wachsen und niemand wusste wieso. Dort dann sprach eines Tages jemand der Natur seinen Dank für ihre Gaben aus und kurz darauf erstrahlte der Hügel einer bunten Blütenpracht. Ist das nicht seltsam und wunderschön zugleich? Werden da denn geholfen? Findest du es auch so niedlich, wenn Pokémon Beeren pflücken? Ja? Juhu, du verstehst mich! Ja, die Thermen! Äh, TM88, was ist das? Pflücker? Wahrscheinlich ist es, ja, es ist Pflücker. Naja, Pflücker macht das, äh. Ja, sagt ihr ja so, glaube ich, ne? Bi! Nicht du, sie. Setzt ein Pokémon-Pflücker ein, pflückt es eine Beere, die vom Gegner getragen wird, und dann ist sie. Ja, naja, ist halt. Gimmicky, finde ich. Naja. Naja, Der süße Duft des Honigs hat mich hergelockt. Da muss ich mich fast schon fragen, bin ich ein Pokémon oder was? <lacht> Nur ein Pokémon essen Honig. Ich liebe es hier zu sein. Die Atmosphäre ist einfach wunderbar. Du bist bestimmt auch hier, um ein bisschen gute Laden zu tanken, oder? Ja, ich schätze schon. Blumenladen, blühende Pracht. Kommt herein, heims Bären ein. Ich könnte ewig über Bären reden, so komplex sie sind. Doch auch bei ihnen gilt die goldene Regel: Wenn man ihnen mit viel Liebe begegnet, wachsen sie besonders prächtig heran. Hm. Sicherlich. Aus einer einzigen Beere wächst eine Pflanze, die mehrere Beeren trägt. Wenn du an verschiedenen Orten Beeren pflanzt, wird die Welt bald schon um etliche Weiten weitere weitere Beeren reicher. Wenn du magst, kannst du mir dabei helfen, auf der Welt die Beeren zu vermehren. Oh, danke für die Frage, ja Beere. Schau wieder morgen vorbei. Ich gebe dir jeden Tag eine Beere. Okay, nee kein Bock. Hey Trainer, wenn du Beeren pflanzt, solltest du sie mit dieser Kanne gießen. Oh, uh, eine Anton-Kanne. Cool. Sieht die auch aus wie ein Enton? Das ist die Frage, die wir uns stellen. Ja, tut sie. Toll. Hallo, wir tauschen deine Bären gegen Sticker ein. Oh, ja, ja. na dann. Sorry, aber ich werde gerne Sticker. <lacht> mhm, was habt ihr denn so für Sticker? Oh, Blattsticker wären ganz gut jetzt. Ich möchte eigentlich einen Sticker haben, die zu meinem Pokémon passen. Oh, aber das brauche ich erstmal die... Ah, oh, aber ich habe doch gar nicht die, äh, Beeren dafür. Oh, deshalb soll ich pflanzen, damit ich die vermehren kann. und Dann kann ich die am Ende wieder traden. Fair trade beeren Ah, cool. Okay. Hä? Huh? Was bewachen die denn da? Das schauen wir uns mal in der nächsten Folge an, würde ich sagen.